Ja, also ich komme gerade von so einem Vortrag, deswegen ähm, das Outfit. Dort präsentiere ich meistens sehr exklusive Inhalte, die ich so jetzt nicht äh, immer so preisgebe. Und ich finde aber, es ist sowas fundamental Wichtiges, was ich da vorgetragen habe. Und zwar Thematik Vitamin D, was wahrscheinlich 100% meiner Zuschauer überhaupt gar nicht wissen über Vitamin D. Und das fand ich sehr, sehr erschreckend, weil viele Menschen sehr, sehr viel Geld ausgeben für Bluttests und so weiter, die überhaupt gar nichts aussagen über die zelluläre Gesundheit, wie dein Körper befähigt ist, Zellteilungen zu machen, dein Immunsystem zu regulieren. Diese Bluttests sagen wirklich rein gar nichts darüber aus. Warum ist das so? Also die meisten Menschen gehen davon aus, dass... Der Weg zur Vitamin D-Verarbeitung letztendlich dieser ist, dass wir, das, dass wir das Vitamin D aufnehmen. Es ist ziemlich egal wie, ja? es ist Nahrung, Supplemente oder Sonne. Und dann dementsprechend die Leber mit dem Enzym 25-Hydroxylase, das dann letztendlich umwandelt in 25 hydroxyvitamin d Und das dann später in den Nieren weiterverarbeitet wird zu der hormonellen Form ja? mit dem Enzym alpha 1-Alpha-Hydroxylase. Und ähm, viele Menschen wissen dann letztendlich auch, dass äh, es sehr günstig ist, zum Beispiel das hormonelle Form im Blut nicht zu messen, weil diese eben nur eine Halbwertszeit von 1 bis 3 Stunden hat und dieser Wert extrem variiert. Das heißt, die meisten Menschen werden diesen 25-Hydroxy-Wert messen und werden diesen ansehen als einen gesunden Vitamin-D-Spiegel und dem ansehen, dass der Körper dann dementsprechend dann auch alles hat, wenn er dieser Wert sehr sehr gut ist und das ist eben ganz fundamental falsch. Ja? Ähm, man kann letztendlich dann hingehen, ja gut, also wenn der Wert jetzt endlich gut ist beim Arzt, dann ist ja alles richtig, alles armen, äh, wir können gehen. Nein! Wovon ich gerade gesprochen habe, das war der endokrine Weg, ja, das heißt Endo, ja, ins Innere, in die Blutkreislaum und krie, also krieg Kri, ja, Sekretion in dem Sinne, ja. Das heißt, es wird durch Hormone gesteuert, dieser Weg, ja, der endokrine Weg über die Leber, über die Niere und so weiter, 25 Hydroxy, den wir dann im Arzt bestimmen und so weiter, wissen wir alles. So. Was ist, wenn ich euch sage, dass dieser Weg überhaupt gar nichts damit zu tun hat, ob dein Körper antikarzinogen äh, wirkt, ähm, aufgrund äh, genügend Vitamin-D-Versorgung? Was ist, wenn ich euch sage, dass dieser Wert überhaupt gar nichts mit eurem Immunsystem zu tun hat? Was ist, wenn ich euch sage, dass dieser Weg überhaupt gar nichts mit der Zellregulation zu tun hat, um Aufbau von gesunden Zellen durchführen zu können? Dieser Wert let sagt letztendlich nur aus, ob euer Körper befähigt ist, einer gesunden Kalziumregulation nachzugehen. Das war's. Jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Es gibt noch einen zweiten Wirkpfad. Ja? Das heißt der Autokrine. Auto heißt immer selbst. Ja? Und da ist Sekretion, äh, Autokrin, weil der Körper es selbst zwei Enzyme beinhaltet. Ja, 25 Hydroxylase und 1 Alpha Hydroxylase. Jede Zelle, so gut wie jede Zelle beinhaltet diese beiden Enzyme, damit es sich für diese eigenen, für sich selbst, Vitamin D bilden kann. Ja, und dann die Gene regulieren kann. Das kann jede Zelle selbst. Ja. Und woher es kommt, das ist der Zelle eigentlich relativ egal. Ja. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass zum Beispiel eine Supplementation ja, einer normalen Sonneneinstrahlung, in dem Sinne bei einem Defizit, überlegen war. Ich meine... Ich würde nie auf die Idee kommen, ähm, ja, jemals mehr Vitamin D zu nehmen, als die DGE mir empfiehlt. Also was dieser Typ hier gerade behauptet ist, fassen wir kurz zusammen, dass er sagt, dass dieser Wert, den wir normalerweise beim Arzt bestimmen, überhaupt gar nichts damit zu tun hat für unsere Zellen, ja, das heißt für diesen autokrinen Weg, ja, äh, das nutzen können, weil äh, nur diese, letztendlich unsere Zellen selbst, die Zellregulation, Immunsystem und so weiter, äh, antikorzinogene Wirkung aufweisen. Gut, also die erste Frage, die ihr mir stellen solltet, ist, warum nutzen unsere Zellen letztendlich dann nicht dieses 25-Hydroxy, was ja alle so messen beim Arzt und sehr hohe Spiegel und so weiter mittlerweile schon vermerkt werden in dem Blut von anderen Menschen, weil die Halbwertzeit natürlich bis zu drei Wochen ist. Und warum nutzen unsere Zellen letztendlich dann nicht das? Ja? Und da wurden dann Versuche gemacht und äh, ich habe dann auch recherchiert und so weiter. Und es ist sehr, sehr schwierig, dann letztendlich herauszufinden, weil man jede einzelne Zelle letztendlich dann untersuchen müsste in einer bestimmten Zeit. Und das ist sehr schwierig zu gewährstelligen. Ähm, aber was man sehr, sehr gut machen kann, ist, man kann die Muttermilch untersuchen, ja? weil dort ebenfalls zelluläre äh, ja, Barrieren überwunden werden müssen. Und was herausgekommen worden ist, nicht erstaunlicherweise, sondern ziemlich klar, dass nur 1% 25-Hydroxy sich in der Muttermilch befindet. Und jetzt kommt es, ganz wichtig, aber bis zu 30% der Vorstufe des Vitamin D, das heißt das normale Vitamin D, ja, was als allererstes vorliegt, ja, wenn man zum Beispiel supplementiert oder über die Sonne und so weiter äh, ja, bekommt. Wie kann das sein? Die Antwort ist relativ einfach und die war schon 1995 klar, nur keiner hat es irgendwie an die große Glocke gehängt. Und zwar ist es so, dass das 25-Hydroxy an sogenannte v dbp gebunden ist und das sind vitamin d binding proteins das heißt auf deutsch übersetzt vitamin d bindende proteine das heißt es gibt überhaupt kein freies 25 hydroxy das heißt das was du misst beim arzt und so weiter was die hauptwärts von drei wochen hat das ist gar nicht frei verfügbar für die zellen weil es an proteine gebunden ist und damit überhaupt gar nicht zugänglich ist um zelluläre barrieren zu überwinden das ist nicht ganz richtig weil das magalin letztendlich dann was die, was nur zwei Zellorganellen in einem Körper haben das ist einmal die Niere ist ja natürlich ganz ganz klar weil dieser Weg ja immer war Leber Niere ja das heißt die Niere muss es haben um mit diesem Protein mit diesem gebundenen Protein umzugehen und die Nebenschilddrüse ja und dass dieser Weg nur dafür zuständig ist für die Kalziumregulation sehen wir natürlich auch wieder hier ja und das ist, glaube ich, ein Fakt, den ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm haben. Weil Studien zeigen ganz, ganz klar, dass das Vitamin D, welches frei vorliegt, eine viel, viel, bzw. überhaupt erst eine Aufnahmefähigkeit in die Zellen gewährleistet und das 25-Hydroxy überhaupt keine. Das heißt, wir können sagen, wenn du zum Arzt gehst und für viel Geld deinen Vitamin-D-Spiegel messen lässt, dann wird er dir irgendein Wert dann da vorlegen und dann kannst du sagen, dass dein Körper dazu befähigt ist, wegen diesem gebundenen 25-Hydroxy, was du da gerade gemessen hast, der Kalziumregulation nachzugehen, dass deine Nieren genug haben, um das eben zu synthetisieren über das Megalinsystem. Gut, mehr können wir überhaupt gar nichts aussagen. Nichts über unsere Gesundheit, Zellteilung und so weiter, Regulation, Immunsystem, gar nichts. So, und jetzt kommt das Allerwichtigste. Also, das Wichtigste, um dieser Debatte einmal nachzugehen, ist zu verstehen, dass verschiedene Vitamin-D-Formen verschiedene Halbwertszeiten haben. Klären wir, was heißt Halbwertszeit? Halbwertszeit ist diese Zeit, wo 50% des Wirkstoffes, in dem Fall das Vitamin D, abgebaut ist in diesem Medium, wie zum Beispiel unserem Blut. Also, nochmal zusammenzufassen, weil es so wichtig ist, es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist der endokrine Weg über die Leber, über die Niere und die ist hauptsächlich dafür da, um dementsprechend ganz viel Sonne jetzt gerade hier kommen zu lassen. Und der ist hauptsächlich dafür da, für die Kalziumregulation. Dann gibt es noch einen zweiten Weg, der Autokrine und der überfolgt über deine Zellen. Und das Wichtige ist dabei zu wissen, dass deine Zellen nicht das 25-Hydroxy nutzen können, weil dieses Jahr an Proteine gebunden ist. Das heißt, deine Zellen brauchen das ganz normale Vitamin D. Okay? So, jetzt ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, warum das 25-Hydroxy immer gemessen wird beim Ärzten. Weil es das Konstantere ist, weil es drei Wochen eine Halbwertzeit hast. Das heißt, nach sechs Wochen ist 100% abgebaut. Es macht keinen Sinn, die hormonelle Form das 1,25-Hydroxy zu messen, weil es eine Halbwertzeit von 1 bis 3 Stunden hat. Dieser Wert sehr, sehr schwankt. Auf diese beiden kommt es aber überhaupt gar nicht an, sondern es kommt nur darauf an, auf das freie Vitamin D, was deine Zellen nutzen können. Denn in den Zellen können nur das freie Vitamin D nutzen. Und jetzt müssen wir uns die Halbwertszeit von jenem einmal betrachten. Und die ist 24 Stunden. Und jetzt müsste der Groschen fallen. Jetzt müsste es völlig klar sein für alle. Wir wissen, dass unsere Zellen nichts mit diesem gebundenen 25-Hydroxy anfangen können. Haben wir gerade in Versuchen äh, ja, herausgearbeitet. Und wir wissen auch, dass das Vitamin D, was wir sonst so einführen, äh, ja, einnehmen, eine Halbwertszeit von 24 Stunden hat. Jetzt ist ganz interessant zum Beispiel, warum das niemals auf den Schirm gekommen ist von den Wissenschaftlern, ist weil sie niemals verstanden haben, dass wenn, also Untersuchungen wurden gemacht, zum Beispiel ähm, ja, nach 28 Tagen, das heißt einmal am, am Tag 1 hat einer 150.000 internationale Einheiten D3 bekommen, der andere bekommt jeden Tag 5.000 internationale Einheiten. Und dann wurde geguckt am Tag 28, äh, dann wurde dementsprechend nochmal Blutuntersuchung gemacht, Nanomol pro äh, Liter, wurde dann dementsprechend gemessen und dann kam raus, dass beide so 128, 130 Wert hatten und der Wert völlig identisch war. Und damit haben die Leute gedacht, okay. Das ist gut so, was die Menschen niemals verstanden haben, dass das 25-Hydroxy, dieser Wert, den sie gerade messen, angebunden ist und für die Zellen überhaupt gar nicht zur Verfügung steht. Das heißt, dieser Mensch, der 150 auf einmal bekommen hatte, war dementsprechend, wenn man die Halbwertzeit berechnet, 26,5 Tage unter einem Vitamin-D-Mangel. Weil nur in den ersten 1,5 Tagen war freies Vitamin-D noch verfügbar, weil ansonsten hat die Zelle bzw die äh, Leber, letztendlich dann schon alles umgewandelt wieder, ja? Und jetzt kommt noch was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, es ist sehr wichtig, dass ihr sehr zellulär bioverfügbares Vitamin D zu euch führt, weil äh, als Beispiel kann man nennen, äh, warum sich zum Beispiel viele Leute, die Steroide oder sonst was nehmen es spritzen, warum nehmen sie es nicht oral ein Spri ich meine spritzen ist doch völlig unangenehm das hat einen Grund, weil wenn man es oral einnimmt, muss es zweimal den Brutkreis drauf passieren, das heißt die Leber und die Niere bekommen mehr Schaden dadurch, wenn du es spritzt, nur einmal, okay das heißt, wenn du etwas oral einnimmst, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich weil es zweimal durch muss, dass die Leber alles weg ja, hydroxylieren wird letztendlich dann zu diesem äh, und es wieder mit Proteinen versehen wird und es nicht für deine Zellen verfügbar ist. Okay? Deshalb muss man strikt darauf achten, dass man am besten sehr bioverfügbares Vitamin D zu sich führt. Ja? Und das ist letztendlich liposomales Vitamin D, ja? weil letztendlich dieses zeigt in Studien eine fünffach höhere Bioverfügbarkeit von liposomalen Vitaminen ja, gegenüber anderen. Und damit auch sofort in die Zellen gelangen kann, ohne bis, dass es abgefrühstückt wird und mit Proteinbinden, äh, sozusagen ja, versehen wird, ähm, über die Leber. ja. Und das müssen wir wirklich gewährleisten. Und damit spart euch den Weg zum Arzt, Nimmt es täglich ein und nimmt bioverfügbares Vitamin D. ja. Dann haben eure Zellen wirklich das, was sie brauchen. ja. Natürlich am besten, ihr wohnt irgendwo am Äquator und seid jeden Tag in der Sonne, ja, aber das ist natürlich nicht klar. Ich habe hier noch eine sehr, sehr schöne Abbildung und hier sehen wir wieder links einmal den Weg, ja, den endokrinen Weg über die Leber, über die Niere mit der 5-Hydroxylase und dann dementsprechend sehen wir unten wieder geht es nur um die Kalziumregulation bzw. in den Knochen. Hingegen rechts der Autokrine Weg in den Zellen Ja, mit den beiden äh, Enzymen sehen wir hier zum Beispiel auch 25-Hydroxylase und 1-Alpha-Hydroxylase und dann sehen wir letztendlich auch dabei geht es ganz unten hier vermerkt um die Zellteilung. Und das ist der wichtigste Faktor, dass, dass euer Körper gesunde Zellen aufbauen kann, ja? Und die werden dadurch gewährleistet eben, ja, durch die zelluläre Ebene. Und diese muss jeden Tag zugeführt werden, weil das freie Vitamin D nur eine Halbwertszeit von 24 Stunden hat. Okay? So, ich denke, das ist so fundamental wichtig, ja. Es wird mir wirklich sehr wichtig, als Mensch, dass ihr das einfach teilt. Ähm und dass Menschen das wirklich verstehen einmal, ja? dass, dass, dass sie sich da wirklich äh, nichts Gutes tun letztendlich mit ihren Arztbesuchen, weil das nichts aussagt und wie viel Geld verschwendet. Ja, Kauft euch lieber was Vernünftiges zu essen dafür. Ja? Und, äh, und dass es wirklich so wichtig ist, dass ihr eine, eine vernünftige Menge, eine moderate Menge äh, täglich zu euch führt. Ja? Dass eure Zellen dadurch gesättigt sind. Ja? Die kalziumregulation ist schon lange abgefrühstückt bei den hohen Werten, die mittlerweile schon äh, so von Leuten hier ähm, propagiert werden und so weiter. Ja? Okay, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich. Wie gesagt, teilt das Video sehr, sehr gerne, damit vieles wissen. Ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen über einen Kommentar. Falls ihr das wirklich gewusst habt oder nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Äh, weil je mehr Kommentare, desto besser wird das Video gerankt. Ähm, je mehr Daumen natürlich, desto auch, weil ich finde, das Video, das, das muss wirklich raus an die Menschheit, weil... Ähm, ja, viele Menschen macht es einfach auch dann dementsprechend falsch. Ja? Und das will ich einfach nicht. Ja? Gut, ähm, Dankeschön fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal natürlich abonniert, auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet, wann ein neues Video kommt. Und ähm, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. <lacht> Tschüss.